Positive Eigenschaften von Arius. physikalische Eigenschaften des männlichen Widders, Widder männlich ist körperlich attraktiv. Besonders die Gesichtszüge sind wirklich bemerkenswert. Die Augen sind im Allgemeinen klein und die Nasen sind dünn und lang. Ihre Münder sind deutlich, aber normalerweise klein. Die Kieferstrukturen sind verrutscht und das Haar ist glänzend und verfärbt sich bei Sonneneinstrahlung rötlich. Ihr Gang ist nach vorne geneigt und daher können sie später im Leben Rückenprobleme haben. Weder männlich hat einen muskulösen Körper. Man kann nicht sagen, dass sie sehr groß sind. Sie kleidet sich immer stilvoll und es wäre sinnvoll zu sagen, dass der Kleiderschrank geräumig ist. Sie tragen gerne Anzüge. Sie geben niemals auf, Markenkleidung zu tragen. Weder männlich allgemeine Merkmale, weder ist das bemerkenswerteste Zeichen in Bezug auf männliche allgemeine Merkmale. Ihr Selbstvertrauen ist immer hoch. Er glaubt, dass er in allem Erfolg haben wird, dass er der Beste ist und dass er etwas Besonderes ist. Sie fallen durch ihre energetischen Strukturen auf instabil, ständig in Bewegung und wackelnd ist in jedem Fall offensichtlich. Weder Männlich genießt Autorität und möchte Autorität in jedem Bereich haben. Sie machen so viel Spaß. Aufgrund ihrer Sturheit ist es sehr schwierig, sie zu überzeugen oder abzuschrecken. Selbst wenn er einen Fehler macht, akzeptiert er ihn nie und mag ihn nicht. Sie benehmen sich bemerkenswert egoistisch. Der Widermann ist unglaublich neugierig. Er möchte Wissen und Forschung zu jedem Thema haben. Sie haben einen unverständlichen Hunger nach Neugier. Ein Widermann, der sehr aufgeregt ist, kann seine hektische Struktur nur dann einschränken, wenn er sich für zwei oder mehr Themen interessiert. Ansonsten ist es schwierig die spannende Struktur auszugleichen. Wenn wir über den männlichen Widder sprechen, sollten wir das nicht vergessen, der männliche Widder liebt seine Freiheit außerordentlich. Er mag die Beschränkung und Beschränkung seiner Freiheit in extremem Maße hassen. Er möchte leben und sich bewegen, wie er es wünscht. Das Einschränken auf ein Thema sollte das letzte sein, was zu tun ist. Widder muss der Mann sein, der den Mann verwaltet. Der Grund dafür ist, dass sie als Führer auf diese Welt gekommen sind. Der Widdermann ist sehr hilfreich. Er versucht allen in Not zu helfen, ob sie ihn kennen oder nicht. Aufgrund ihrer Großzügigkeit wird ihre Hilfe niemals begrenzt sein. Er hat die Persönlichkeit, die Verantwortung der vor ihm stehenden Personen zu teilen oder zu übernehmen. Vor allem seine Freunde stehen für Aries männlich an erster Stelle, er gibt ihnen viel Wert und er wählt sorgfältig aus. Der freigeistige Widder will seine Freiheit in geschäftlicher und finanzieller Hinsicht so bewahren, wie er es in jedem Aspekt seines Lebens tut. Aus diesem Grund möchten die meisten Widdermänner ein eigenes Unternehmen gründen. Sie haben in der Regel Strukturen, die nicht gern unter Kommando stehen und deshalb möchten Männer im Widder, die ihre Arbeit in der Wirtschaft nicht erledigen können, Manager oder Manager sein. Sie hassen es, in jedem Aspekt ihres Lebens Befehle entgegenzunehmen. Es ist anzumerken, dass das Männchen von Arias das Leben sehr genießt und auf diese Weise lebt. Obwohl er Schwierigkeiten hat, versucht er immer die gute Seite des Lebens zu sehen. Er ist sehr in sich selbst verliebt. Er ist geneigt, viel Geld dafür auszugeben, ein angenehmes Leben zu führen. Seine Hände sind dabei extrem offen. hat schon eine sehr großzügige Persönlichkeit. Male Arias mag es nicht, zu brechen und verletzt zu werden. Es ist erwähnenswert, dass es sehr hart ist, wenn es kaputt ist. Wer auch immer der andere seine Worte nicht scheut und spricht, was auch immer daraus kommt. Daher können sie Brecher sein. Wenn er kritisiert wird, tun sie es mit harter Zunge. Obwohl der Widermensch das häusliche Leben schätzt, führt er im Allgemeinen ein sozialeres Leben weil sie extrem mobil sind. Sie werden niemals stehen. Aber das häusliche Leben gibt ihm Frieden und Glück. Wenn er auf den Kopf hören oder sich sammeln will, kann er viel Zeit zu Hause verbringen. Es sei denn, die Probleme werden vom häuslichen Leben verursacht. Love Arjes Mann wird im Liebesleben sehr attraktiv sein. Es hat einen ständig aktiven und enthusiastischen Charakter. Die Frau, die mit dem Widder männlich ist, muss jedoch immer eine Rückfahrkarte mitführen. Der Grund dafür ist, dass der Widdermann plötzlich das Interesse an seinem Liebesleben verlor. Der Widdermann gibt seine Freiheit nicht so leicht im Liebesleben auf. Wenn sich Widder verliebt, seinem Glauben vertraut und die Person, mit der er zusammen ist, als Teil seines Lebens betrachtet. Bleibt er voll und ganz treu. Er bleibt der Person treu, mit der er den Rest seines Lebens zusammen war. Wenn er es jedoch nicht mag, glaubt und es nicht als Teil davon sieht, wird seine Beziehung nicht lange dauern und kann täuschen. Wenn sie das tut, wird sie eifersüchtig sein, aber sie ist nicht zu eifersüchtig und überfordert. Positive Eigenschaften des Männlichen wird, das unter den positiven Merkmalen von aries Männlich das vielleicht wichtigste Merkmal ist, dass der Manager temperamentvoll ist. Es ist mutig, durchsetzungsfähig und hat deshalb vor nichts Angst. Es hat eine sehr ehrgeizige Struktur und seine Energien sind immer hoch. Sie sind entschlossen. Sie kehren nicht leicht von den Entscheidungen zurück, die sie treffen. Er ist ein äußerst enthusiastischer, kontaktfreudiger und leidenschaftlicher Mann. All dies macht auf sich aufmerksam als die positiven Eigenschaften von Aries. Negative Eigenschaften von Aries männlich unter den negativen Eigenschaften des männlichen Widders das bemerkenswerteste ist, dass es extrem hartnäckig ist. Er ist immer neugierig auf alles und möchte lernen. Die Tatsache, dass es eine Struktur hat, die nur sich selbst betrachtet, ist ein weiteres negatives Merkmal. Von Zeit zu Zeit kann er faul und gierig sein. Er ist leicht wütend und ungeduldig. Menschen zu verspotten und manchmal nicht ernst zu nehmen, gehört zu seinen negativen Merkmalen. Kompatibilität mit Buchsen Wenn ein Widermann eine harmonische Beziehung sucht, sollte er eine Löwefrau bevorzugen. Sie können für eine lange Zeit zusammen sein. Gemeinsam können sie Pläne für die Zukunft schmieden und umsetzen. Er kann ein Abenteuer mit Frau Schütze bilden. Schütze mit variabler Struktur, Widder kann mit Männern mithalten. Sie kann ein Leben in harmonischer, körperlicher Beziehung mit der vage Frau führen. Die mag sie Frauen. Widder männlich mag Frauen, die sich um sich selbst kümmern und berücksichtigen, was sie sagen. Sie sollten wissen, dass er eine Frau nicht ausstehen kann, die immer dort sein will. Sie mag immer Frauen, die sich für sie interessieren und hinter ihren Worten stehen. Sie mag harmonische und schöne Frauen, wenn die Frau vor ihm aufrichtig, mutig und klar ist, ist es für den Widermann unmöglich, ihn nicht zu mögen. Wie ist es betroffen? Wenn Sie Wider beeindrucken wollen, sollten Sie vernünftiger sein als Sinnlichkeit. Sie sollten vernünftig sein, aber Sie sollten moderate Ansätze nehmen. Nervöse und gereizte Frauen können Sie nicht beeindrucken. Trotzdem mag er von Zeit zu Zeit kleine Ausgänge. Wenn Sie den Widermann beeindrucken wollen, müssen Sie immer eine neugierige Seite haben. Seien Sie buchstäblich wie ein Buch, aber lassen Sie es nicht alle von Ihnen lesen. Selbst wenn es ihnen gelingt, Widder zu beeindrucken, ist eines zu beachten, es ist sehr schwierig. Ständig Aufmerksamkeit zu erregen. Was mag er, der Widermensch mag es immer, Anführer zu sein und im Vordergrund zu stehen. Er ist ein Freiheitsbegeisterter und genießt es, es bis zum Ende zu spüren. Sich bequem zu bewegen und so zu handeln, wie er es wünscht. Er treibt gerne Sport, mag Unterhaltung und verbringt gerne Zeit mit Freunden. Geschenkauswahl Wenn Sie ein Geschenk für den Widdermann kaufen möchten, können Sie ihm ein Match-Ticket geben, weil der Widdermensch den Wettbewerb sehr mag. Wenn Sie jedoch viel Geld haben und alles für den Kutscher tun können, können Sie ihm einen Motor kaufen. Sie können Ihrem Widdermann auch ein Barbecue-Set geben. Sie können eine Aktentasche aus Leder, einen hübschen Taschenrechner, eine Reihe von Accessoires für das Büro und Cowboystiefel bekommen. Sie werden cowboy lieben, weil der Widder ein mutiger, starker und harter Mann ist.